Jan Juro, ähm, Hallo. Magier, Zauberer oder, oder wie bezeichnest du dich? Also ich habe das Zaubern seit ich ein kleines Kind bin gemacht mhm. und vor ein paar Jahren, so vor fünf Jahren irgendwann angefangen mich mit dem Thema so Big Data, Künstliche Intelligenz, Computer zu beschäftigen. und habe gemerkt, wow, die Computer, die machen ja das, was wir Zauberer vorgeben zu können, das können die wirklich. Also genau das, wovor NFA und all solche ähm, Organisationen ähm, große Sorgen Im, haben. Naja, im Prinzip, genau, Prinzip mache ich das, was die NSA macht, aber eben nicht heimlich, sondern auf der Bühne. Würdest du mir das Handy einmal geben? Ja. Sehr gut. Wenn ich dir das jetzt geklaut hätte, sag mal, ich wäre in der Fußgängerzone vorbeigekommen, hätte ich das aus der Tasche gezogen, was für ein sauberer Alltag ist. Alles ja? drin, was ich hab? Dann wäre ja. das Handy gesperrt, ich würde jetzt versuchen, die PIN, ich halte es mal so ein bisschen gegen den Scheinwerfer, ja. Das sind ja mal so mein, leichte Flecken, von den Fingern, genau, auf der, ich weiß nicht, ob man sehen kann, aber so ein bisschen auf der 4 und auf der 5 sind so ein bisschen, so, nee, so leichte Fettflecken. Stimmt, dass das 4 und 5, die Zahlen vorkommen in der PIN? Ja, komm. ja tatsächlich. Ja. Jetzt muss ich die Reihenfolge feststellen. Ich weiß nicht, ob da noch eine andere Zahl dabei ist, aber ich glaube, nee, sind nur die beiden Ziffern 4 und 5, richtig? Korrekt. Schau mich einmal an. Nicht reagieren. 4, 5, 4, 5, 4, es beginnt mit 4. Ja. 4, 4, 4, 5, 4, ja oder nein, ganz ehrlich, ist die PIN 4455? Ja. Wunderbar, vielen Dank. Also, ich habe ihm da nichts vorher gezeigt <lacht> oder gegeben oder sonst was. Das hat er jetzt. <lacht> also. Vorsichtig sein, wenn Leute es böse meinen. Sehr, aber, aber sehr gut. Jetzt möchte man natürlich immer wissen, wie machst du das? Das ist natürlich geheim. Das ist natürlich das geheim. Tut mir leid. Ja.